Social Media ist ja Teil meiner Aufgabenbeschreibung und hat aber auch verändert, wie ich arbeite. So kitschig das auch klingen mag. Und denn man öffnet sich viel mehr, man bezieht von vornherein mit ein, wie kann man die Kanäle auch bei Dingen, die gar nicht zwingend äh, Social Media brauchen, mit einbeziehen und dafür nutzen wir Facebook wirklich für alles, für Veranstaltungen, für Hinweise, zum einfach auch mal so diskutieren, Feedback einholen, Fragen einsammeln, also alles. Ganz ähnlich ist es bei Twitter, obwohl wir da ein bisschen mehr äh, auf die Ankündigungen setzen, aber auch hier äh, Fragen immer beantworten und Feedback annehmen natürlich. Das dritte sind Google Docs, Etherpads für jegliche Form der Projektorganisation, weil an irgendeinem Punkt kommt man immer dahin, dass man zusammen sammelt und äh, sich austauschen kann. Das geht mit einem hin und her geschickten Word-Dokument einfach nicht mehr.